An dieser Station übst du das Landen auf einer weichen Matte. Gehe dafür bis zum gelben Kegel und im Anlauf. Springe dann mit beiden Füßen gleichzeitig vom Trampolin ab und lande mit beiden Füßen gleichzeitig auf der Matte. Achte dabei darauf, dass deine Knie die Landung abfedern. Wenn du möchtest, kannst du auch ein paar kreative Sprünge ausprobieren.